Hallo, ich hoffe es geht euch allen gut. Diese Woche habe ich zusammen mit meinem Freund ein kleines Experiment gestartet. Und zwar haben wir beide 10 Euro bekommen, von denen wir die ganze Woche leben mussten. Mit die ganze Woche meine ich von Montag bis einschließlich Freitag. Und es gab so ein paar Kleinigkeiten, so ein paar Ausnahmen, aber ich werde gleich nochmal auf die Regeln konkreter eingehen. Also wir hatten 10 Euro, um davon eben zu essen und äh, mussten dementsprechend sehr genau planen, wo wir einkaufen, was wir einkaufen, was wir essen, wie viel wir brauchen und so weiter und so fort. Und ich habe natürlich mitgefilmt, erstmal was ich einkaufe, dann natürlich was ich esse, wie reichen 10 Euro aus und natürlich auch wie es mir geht, weil ich glaube, das ist auch sehr interessant. Aber wir beginnen erstmal mit den Regeln. Musik die Regeln sind eigentlich schnell erklärt. Also wir haben beide 10 Euro bekommen. Wir hatten auch vorher überlegt, ob wir das nicht so machen sollen, dass wir zusammen 20 Euro bekommen. Haben aber gesagt, nee, das ist zu einfach. Wäre auch im Endeffekt deutlich einfacher gewesen. Also jeder 10 Euro. Und davon mussten wir alles an Lebensmitteln kaufen, außer Gewürze, Öl und an Getränken. Leitungswasser natürlich, Kaffee und Tee. Und wir hatten noch so ein paar Sachen im Kühlschrank, die wir vorher nicht mehr geschafft hatten aufzubrauchen. Da hatten wir auch überlegt, essen wir die jetzt einfach, was machen wir damit? Aber es soll ja auch nicht der Sinn dieses Experiments sein, jetzt Sachen wegzuschmeißen. Deswegen hatten wir zusätzlich noch drei Karotten, zwei so, so große Tomaten, eine halbe Lauchzwiebel, zwei Äpfel, eine Kiwi, eine Banane das war's. Und das sind eigentlich auch schon die Regeln. Achso, und schenken wäre auch nicht gegangen. Ich war die Woche insgesamt, glaube ich, vier oder fünf Mal einkaufen. Natürlich eigentlich immer nur in Discountern. Das erste Mal beim Aldi, da habe ich so den ersten Großeinkauf gemacht. So, und das ist jetzt mein erster Einkauf beim Aldi. Ich habe schon sehr viel bekommen. Ich gehe einfach mal einmal kurz durch. Also das war das größte Brot für das günstigste. Das hat 1,19 Euro gekostet. Dann ein Frischkäse mit 300 Gramm, der stand noch nicht mal gekühlt, ich frage mich ein bisschen, was da drin ist. Aber den kann ich für so viele Sachen benutzen, dass ich da einfach eine große Portion brauche. Der hat 89 Cent gekostet. Dann auch eine große Portion Rahmspinat, weil der auch so vielseitig einsetzbar ist. 800 Gramm für 1,09 Euro. Dann fein gehackte Tomaten in so einer Dose. Die haben 49 Cent gekostet. Zarte Haferflocken, 500 Gramm für 49 Cent auch. 500 Gramm fettarmen Joghurt, 49 Cent. Eine Tomate, das wird nicht die letzte bleiben. Die hat 37 Cent gekostet. Dann Nudeln, kosten 49 Cent. Und zweieinhalb Kilo festkochende Speisekartoffeln, die kosten 1,29 Euro. Ja. Dafür habe ich für heute auf jeden Fall schon mal gut vorgesorgt. Bin allerdings mit diesem Einkauf schon bei 6,79 Euro. Also ich habe jetzt noch 3,21 Euro und ja... Das ist nicht so viel, finde ich. Dann war ich im Edeka, der ja eigentlich relativ teuer ist. Aber da gab es eben einzelne Gemüse- und Obstsorten unverpackt, die dann natürlich günstiger sind als so ein Packen. Und da habe ich mir eine Zwiebel gekauft, die ich leider vergessen habe zu filmen. Und ansonsten noch diese beiden Sachen. Diese vier Bananen haben jetzt 57 Cent gekostet. Und diese zwei Karotten 42 Cent. Dann war ich im Netto. Und es geht weiter mit einer Zucchini, die 19 Cent gekostet hat. Einem... Relativ kleinen Apfel würde ich sagen. 35 Cent und einer mittelgroßen Tomate für 20 Cent. Es ist inzwischen Donnerstagnachmittag und ich habe noch 1,11 Euro über. Und ich überlege schon die ganze Zeit, wofür ich diese 1,11 Euro jetzt sinnvoll einsetze. Was ich mir davon, glaube ich, noch kaufen möchte, ist irgendwas Obstiges. Und ich könnte mir auch vorstellen, mir einfach Kekse oder irgendwie irgendwas Geiles zu kaufen, was ich dann Freitagabend vorm Fernseher, unter anderem Freitagabend vorm Fernseher snacken kann. Sowas wie Kekse oder irgendwie ein Pudding oder so. Wisst ihr, irgendwas treatmäßiges? mäßiges Ich meine, ich habe jetzt auch nicht endlos viel Geld dafür, aber ich habe tatsächlich Geld, um jetzt noch darüber nachzudenken, mir irgendwas Geiles zu kaufen. Und damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich habe mich dann nach langem Überlegen im Penny für eine Birne entschieden, die 37 Cent gekostet hat und einen Seelenwärmer, der auf 55 Cent reduziert war und hatte somit noch 19 Cent über, die ich auch nicht mehr ausgegeben habe. Frühstück Nummer 1, drei Scheiben Brot mit dem Frischkäse und jeweils einer Scheibe Tomate. Dann habe ich noch so viel Tomate über für heute Mittag. Yay! Okay. oder auch heute Abend, ich weiß auch nicht, was ich heute Abend esse. Mittagessen an Tag Nummer 1, beziehungsweise es ist inzwischen schon fünf, also Mittagessen, Nachmittagessen. Guten! Und weil es so schön war, gibt es zum Abendessen direkt das gleiche nochmal. <lacht> Sag, wie es dir schmeckt. Schlecht. Was hast du da gemacht? Ich habe mir Porridge gemacht, aber ich habe ja keine Hafermilch oder andere Milch. Deswegen habe ich Wasser genommen. Und die Banane, die ich eben gekauft habe, ist auch noch nicht besonders reif. Und es ist halt jetzt überhaupt nicht, schmeckt nicht gut. Deswegen nehme ich jetzt Zucker, was ich eigentlich nicht unbedingt machen würde. Und ich habe echt schon einigermaßen viel Zimt drauf drin. Ähm, aber irgendwie muss ich das jetzt eingehen. Ich hatte mich eigentlich so auf das Porridge gefreut und jetzt schmeckt es nicht. Okay, mit Zucker. Jetzt etwas besser. Das ist jetzt mein Frühstück. Das sieht jetzt einfach wirklich aus wie Haferbrei, wie man das immer denkt. Ja, schmeckt auch nicht unbedingt viel besser, muss ich ehrlich sagen, aber egal. Mein Mittagessen ist Nudeln mit... Armspinat und Zwiebeln. <lacht> und halt ein paar Gewürzen. So, nach ein, eineinhalb Tagen mache ich schon mal das erste Zwischenfazit. Ich muss sagen, es geht im Moment echt ziemlich gut. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie hungern oder so. Ne? Wir haben ja eigentlich wirklich alles, was man braucht. Es, man merkt jetzt einfach nur, es ist halt so dieses... Man ist halt einfach so ein bisschen eingeschränkt. Man muss halt schon gucken, dass man eben wirklich nur das nutzt, was man gekauft hat und auch wenn ich weiß, wie geil, wie viel geiler dieses Mittagessen jetzt eben gewesen wäre, wenn ich da noch eine frische Tomate hätte draufschneiden können, konnte ich das eben nicht. Und das ist wirklich gerade so ein bisschen dieses, man isst eher, um satt zu werden und nicht, weil es geil ist. Und das geht auch, aber ja, dieser Spaß am Essen geht so ein bisschen verloren dadurch, das muss man schon sagen. Zum Abendessen gibt es heute wieder Brot mit Frischkäse und Tomate. Frühstück am Mittwochmorgen. Haferflocken, Joghurt, Banane, Apfel und Zimt. Das schmeckt auf jeden Fall besser als das gestern. Mein Mittagessen heute ist Kartoffelsuppe mit ein paar Möhren drin und Zwiebeln und Gewürzen. Ich habe keinen Bock mehr. Es macht keinen Spaß. Ich will ein Eis. Das Wetter ist gut. Ich könnte jetzt rausgehen und ein Eis essen, aber ich bin zu blöd und habe es mir selbst verbockt. Deswegen esse ich jetzt die halbe Banane, die noch von heute Morgen über ist und drehe mich auf. Toll, jetzt ist die auch schon wieder weg. Ich habe nach der Banane dann noch ein Brot gegessen, einfach nur ein getoastetes Brot, weil ich so Hunger hatte. Und jetzt knurrt mein Magen schon wieder sehr. Deswegen gibt es jetzt dies hier erstmal als Präabendessen. abendessen Das ist noch der Rest von den Nudeln mit dem Spinat, nicht so mega viel, aber erstmal ein bisschen. Und gleich esse ich dann denke ich mal noch einfach Brot. Was auch sonst? Ein neuer Versuch mit dem Porridge. Das sieht jetzt heute sehr besonders aus, weil ich das unsere Teller waren leer. Deswegen habe ich das jetzt in so eine Tupperdose getan. Ich habe heute anstatt Kiwi Äpfel reingemacht und ich glaube, das macht schon einen sehr großen Unterschied. Deswegen schmeckt es durchaus besser als am Dienstag, war das ja, glaube ich. Es ist Donnerstagmittag und es gibt bei mir eine riesige Nudelfanne mit Zucchini und Tomatensauce und Zwiebeln und Gewürzen wie... Chili, Salz, Pfeffer natürlich und dann haben wir noch so ein Aglio Olio Gewürz. Das habe ich mit reingemacht. Das sieht so geil aus, finde ich. Und ich freue mich jetzt schon richtig. Und diese Portion muss für heute Mittag und morgen Abend reichen. Dann geht's alles auf. Aber ich glaube, das klappt. Also ich glaube, das ist ausreichend dafür. Es ist 5 Uhr nachmittags und ich esse diese Möhre. Das war auch eine von denen, die noch bei uns im Kühlschrank waren. Mh, Möhre. Es ist jetzt kurz vor sechs und ich habe ein bisschen Hunger, deswegen habe ich mir ein Brot gemacht, weil ich habe noch sehr, sehr viel Brot und ich werde es nicht aufkriegen. Also ich esse es natürlich danach dann noch auf, aber das ist jetzt eigentlich ganz gut, weil ich dann immer, wenn ich denke, ich will was essen, ich habe Hunger, ähm, einfach auf dem ein Brot zurückgreifen kann. Oh, und da freue ich mich jetzt schon drauf. Getostet ist es übrigens noch deutlich besser, vor allem jetzt am dritten, vierten Tag, als... Eben habe ich mir eine Birne gekauft, weil ich das Geld noch dafür hatte und dann habe ich sie direkt gegessen. Sie war sehr, sehr lecker. Und jetzt ist es halb acht ungefähr und ich habe mir noch mal den Rest von meiner Kartoffelsuppe warm gemacht. Dann ist sie nämlich weg und das ist gut. Das ist auch noch eine ziemlich große Portion, von daher wird es, denke ich, mal ausreichend für heute Abend. Guten Appetit! Der letzte Tag. Und ich mache jetzt gleich ein bisschen Sport und vorher esse ich schon mal ein halbes Brot, damit ich Power hab. Power! Und nach dem Sport sieht mein Frühstück jetzt so aus, das ist der restliche Joghurt, meine letzte Banane. Haferflocken, davon sind jetzt noch welche über, aber die werde ich glaube ich auch nicht mehr aufkriegen. Und der halbe Apfel, den ich noch hatte. Und ähm, ja, es leert sich so langsam, aber es ist ein gutes Gefühl, weil jetzt wirklich alles aufgeht anscheinend. Und das macht irgendwie Spaß. Freitagnachmittag ist es inzwischen. Ich habe ja erst relativ spät gefrühstückt, deswegen ist es jetzt schon viertel vor vier und meine Bratkartoffeln sind so gut wie fertig. Ich wollte sie eigentlich aufbrauchen, also meine Kartoffeln. Aber es war dann doch noch zu viel. Also es sind noch zwei Kartoffeln über. Die Zwiebel ist jetzt aber auch leer. Und dazu habe ich mir einfach ein bisschen von dem Spinat warm gemacht. Diese 800 Gramm Packung Rahmspinat war übrigens auch definitiv zu viel. Aber besser zu viel als zu wenig. Und ja, jetzt habe ich auch langsam Hunger und freue mich schon sehr auf diese geilen Bratkartoffeln. Guten! Tada! Ich kann es gar nicht glauben, aber es ist Freitag 18.20 Uhr. Ich habe hier noch einen halben Apfel, den ich jetzt essen werde. Dann ist so gut wie alles aufgebraucht, außer mein Abendessen und der Pudding, den ich mir gestern noch gegönnt habe. Und mir ist eben, als ich hier so auf dem Sofa lag, aufgefallen, dass der Gedanke an Snacks nicht mehr so krass ist wie vor dieser Woche. Also wenn ich jetzt sonst hier auf dem Sofa gelegen hätte, hätte ich zwangsläufig darüber nachgedacht, hm, was könnte ich jetzt essen, trinken, was auch immer und das ist einfach nicht mehr da jetzt gerade. Morgen, wenn ich das dann wieder darf, wird es wahrscheinlich wieder kommen. Aber ich fand das jetzt echt, so als kurz vor Ende Fazit, krass. Also man gewöhnt sich wirklich daran, dass man einfach nicht diesen Zugang hat und findet das dann auch gar nicht mehr ganz so schlimm. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, es wird immer schwieriger, aber es war eher so der Entzug, der schwierig war, die ersten Tage. Deswegen, vielleicht keine schlechte Idee, das mal nachzumachen. Ja. Die letzte richtige Mahlzeit in dieser Woche ist jetzt die Nudelpfanne, von der noch einiges über ist. Und danach habe ich noch diesen geilen Pudding und dann ist es vorbei. Ah. Hier ist alles, was noch übergeblieben ist. Also ihr seht, es ist wirklich nicht viel. Ich habe da echt... Ziemlich gut geplant, würde ich sagen. Zwei Kartoffeln, ungefähr das Viertelbrot. Da habe ich jetzt inzwischen schon wieder was von gegessen, weil ich esse das natürlich jetzt trotzdem auf. Aber ja, so viel Brot ungefähr. Ein bisschen von dem Frischkäse, so ein Viertel, würde ich sagen. Und ungefähr die Hälfte von dem Ramspinat. Also ich würde sagen, noch einen Tag wäre ich damit nicht hingekommen, wenn ich irgendwie freundlich zu anderen hätte sein müssen. Es ist inzwischen Montagmittag, das heißt, ich habe jetzt schon zweieinhalb Tage wieder normal gegessen und hatte auch ein bisschen Zeit, über das ganze Experiment und die Woche nachzudenken und muss im Endeffekt wirklich sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass wir das gemacht haben. Ich hatte mir vorher wirklich meine Gedanken gemacht, ob das jetzt, ob das überhaupt so eine gute Idee ist, ob das vor allem jetzt während einer Pandemie so eine gute Idee ist, wo ja eh schon viele der fröhlichen Aktivitäten wegfallen und bei mir gehört Essen auf jeden Fall zu einer dieser fröhlichen Aktivitäten. Und ja, es gab Situationen in dieser Woche, wo ich gerne was anderes, was Süßes, was Fruchtigeres, was Frischeres gegessen hätte als das, was ich eben da hatte. Aber ich habe gelernt, es geht auch mal eine Woche lang oder wahrscheinlich auch länger, auf das zu verzichten. Ein Gericht kochen zu können, das aus 20 Bestandteilen besteht, wahrscheinlich viel Bio, viel frisch und so, ist natürlich super, was ich gar nicht jetzt irgendwie sagen möchte, dass man darauf verzichten soll. Aber wo man sich auch einfach mal zwischendurch, glaube ich, bewusst machen sollte, das ist nicht selbstverständlich. Also ich muss wirklich sagen, auch wenn es Situationen gab, in denen ich sehr stark gezweifelt habe, bin ich sehr dankbar, dass wir das gemacht haben und ähm, ich jetzt wirklich das Gefühl habe, ich bin so ein bisschen resettet. Sowohl mein Körper als auch mein Kopf. Essen nehme ich wieder mehr als was war, worauf ich mich sehr freue und wo ich wirklich das zu schätzen weiß. Und ähm, deswegen vielleicht sagt ihr ja, hey, das hört sich eigentlich ganz cool an, warum probiere ich das nicht auch mal aus? Und wenn ihr das macht, dann schreibt mir unbedingt, wie, was ihr für Erfahrungen gemacht habt und wie ihr da rangegangen seid. Wir haben jetzt auch schon drüber nachgedacht, das so ein bisschen in unseren Alltag zu integrieren, dass man vielleicht so einmal im Monat eine Woche macht, wo man wirklich sagt, diese Woche keine Snacks, keine Süßigkeiten, keine Treats, kein Stück Kuchen, kein Eis, kein Blablabla. Bla, Bla. Aber mal gucken. Und wir hatten auch überlegt, ob wir vielleicht nochmal so andere Challenges ausprobieren sollen. Zum Beispiel eine Woche ohne Plastik leben. Ob das überhaupt geht? Mal gucken. Ich weiß es nicht. Aber wenn ihr Lust drauf habt, dann schreibt mir unbedingt und schreibt mir auch, wie euch das Video gefallen hat und ich mache mir jetzt was zu essen. <lacht> Bis dann. Tschüss.